Ja, hallo meine lieben die Leben tv zuseher schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ja, um was geht es heute? Es ist ein spannendes Thema und wenn ich so nachdenke vor 4, 5, 6, 7 Jahren, wenn mich dann mit jemand beschäftigt hätte und gesagt hätte, du solltest doch mal Vorräte Vorräte haben und auf gewisse Dinge schauen, die wichtig sind, dann hätte ich gesagt, okay, was willst, was soll das? Es interessiert mich doch nicht dieses Survival-Ding. Ja, das ist so nicht meins. Ich bin wahnsinnig gern in der Natur und das wissen manche auch. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen, das ist zwar so nur Schraubendreher, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit dem Messer zwischen den Zähnen in der Natur herum, herum robbt, Ja, das ist so nicht wirklich meins. Aber es ist ja okay. Natürlich gibt es solche Menschen, die einfach... So, Survival Trainings machen und das finde ich ja gut und es ist super, aber ich bin es halt nicht. Aber gut, und da habe ich mir gedacht, okay, das ist, was soll er mich damit beschäftigen? Wenn er was zum Essen haben will, dann gehe ich ins Geschäft, dann kaufe ich mir was und wenn ich das oder das brauche, dann kaufe ich mir dieses und jenes, insofern das Geld natürlich zur Verfügung steht. Ja, wie gesagt, das war nicht so meines. doch vor jetzt mittlerweile doch eineinhalb Jahren schon wieder oder ein bisschen länger, weiß gar nicht mal so, habe ich das erste Mal von diesem drohenden Blackout gehört ja, und habe mich mal ein bisschen genauer damit beschäftigt. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja okay, gut, ähm, du musst jetzt nicht mit den Zähnen zwischen den Mund mit den Zähnen, mit dem Messer zwischen deinen Zähnen in der Gegend oder in der Natur herum latschen. Aber du kannst dir zumindest mal so ein bisschen Gedanken machen drüber, was das wirklich bedeuten könnte, sollte mal großflächiger und vor allem länger der Strom ausfallen. Ja, und es ist halt wirklich nicht so, dass man da jetzt einmal, na okay, jetzt ist der Strom ausgefallen, gut, halben Tag mal kein Strom und dann schaltet man den Knopf wieder ein, sondern das Ganze ist wesentlich komplexer aber das werde ich euch jetzt nicht mehr erklären denn ich habe diesbezüglich auch schon ein video über blackout gemacht und werde ich hier oben verlinken ja aber wir wissen mittlerweile es kann passieren wie es passieren kann und vor allem eben auch in den letzten zwei jahren da wundert mich ehrlich gesagt nimmer wirklich viel ich weiß nicht wie oft dass wir uns wahrscheinlich geirrt haben und immer wieder gesagt haben: Nein, das gibt es nicht, das kommt bestimmt nicht. Aber ah, warum? Ah, nein, und das, ich, ich weiß es nicht, unzählige Male. Und in der jetzigen Situation mit dem ganzen Konflikt im Osten, will es gar nicht mehr ansprechen. Auf das hätten wir auch nicht getippt, ja natürlich gewisse Menschen, die sich schon länger damit beschäftigen, haben immer wieder schon ein bisschen darüber geredet, aber, und da gibt es bestimmt auch immer wieder welche, die sagen, ja ich habe das schon gewusst, das habe ich schon vor 37 Jahren gesagt, aber sind wir uns doch ehrlich, ähm, was mittlerweile in den letzten zwei Jahren passiert, das wünschen wir uns nicht, an das denkt wir nicht und ähm, das hätten wir auch so nie geglaubt. Also für mich Anlass genug, da wieder mal ein bisschen genauer hinzuschauen und mal zu sagen, okay, wie können wir äh, quasi sozusagen preppen, ja, da weiß nicht, wie sagt man dazu, to prep, äh, einfach schauen, dass wir vorrätig sind, dass man gewisse Dinge haben sollte, wirklich in der nächsten Zeit mal der Strom ausfallen. Wie gesagt, möglich ist, ich halte mittlerweile alles für möglich, ich weiß nicht, was noch alles so kommt, ja, man hört ja auch so gewisse Stimmen, über die ich gar nicht reden möchte, die wirklich extrem schwarz malen, ähm, bleiben wir ein bisschen in der Mitte und sagen wir halt zumindest, okay, sollte wirklich mal der Strom ausfallen, weil Stromnetz diesbezüglich einfach überlastet ist und es mal wirklich zu so einem Crash kommen sollte, was können wir dagegen tun? Wie gesagt, ich habe hier schon ein Video gemacht diesbezüglich, also um das alles ganz, ganz genau zu beschreiben, damit man ja nichts auslasst, einfach hier oben äh, oder vorher schon das Video anschauen. Mir geht es einfach noch darum, jetzt mal so auch in der Praxis euch zu zeigen, wie bin ich im Augenblick vorbereitet, sollte so ein Schmarren wirklich die nächste Zeit einfach mal passieren, dass uns mal für zwei Tage der Strom ausgeht. Weil jene, die sich damit schon beschäftigt haben, wissen, wenn wirklich einmal ein Tag, zwei Tag der Strom abgestellt ist, dann dauert das länger, als wie nur einmal auf den Knopf zu drücken und alles passt wieder. Aber wie gesagt, einfach das Video Blackout anschauen. Ja, meine Lieben, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich denn so im Bereich Lebensmittel, wie ich damit umgehe genug Wasser zu haben, auch was ich mache, damit ich das Wasser heiß machen kann, was ich auch mache, damit das Licht nicht komplett ausgeht, wie ich auch dafür sorgen kann, Strom zu haben. Fürs Handy brauche ich es nicht, weil das Handy funktioniert in der Zeit nicht, aber dass ich zumindest gewisse Dinge aufnehmen kann mit der Kamera, mit dem Handy. Dazu kann ich Strom generieren oder eben auch Batterien aufzuladen. Also für diese Dinge und auf was, man, auf was ich da nur ein bisschen so schaue, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe da jetzt drei so, drei so Dinger, die man da rausziehen kann von dem Kastel da. Ich werde dann gleich die Kamera ein bisschen umstellen damit man das besser sehen kann. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich so an Lebensmitteln da habe. So meine Freunde, die erste Schublade, das ist so die Kaffeeabteilung. Da habe ich vier, fünf Packungen Espresso herinnen. Ich habe auch zwei, drei Birkenzucker herinnen. Und dann die Kartoffelpüreeabteilung, ein Bio-Kartoffelpüree. Ich esse einfach gern kartoffeln Bio Und so ein Püree ist schnell gemacht. Und da haben wir... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben solcher Packungen hier Das ist sicher mal genug für die nächsten drei Wochen, auf jeden Fall. Darin haben wir nichts, aber da ziehen wir auch was raus. Das ist dann eher so die Dosenabteilung, du, und lauter so Kleinigkeiten, ein paar Feuerzeuge, da ist ein Licht, ein Lampen herinnen, eine Lampen ja, hier und Lampe, dann auch Mistbeutel, ja das ist sicher auch nicht uninteressant, der Müll, äh, was machen wir mit dem, dass wir zumindest gescheite Beutel haben, dann habe ich da einiges an Kokosnuss herinnen äh, und Kidneybohnen, habe ich auch so 6, 7, 8 solcher, äh, solcher Dosen herinnen, da habe ich noch ein paar so Sachen, Erbsen, ja, und da ein bisschen was Süßes, Ananascheiben, also das sind normalerweise Dinge, die esse ich normal so nicht, aber Gut, in der, in der Not isst man das natürlich, das ist auch klar. Da habe ich noch ein paar Kognak, genau Cognac-Nudeln. Da habe ich ein paar Spargel, ein bisschen Spargel. Was ich auch wichtig finde, ist so dieser Bio-Zitronensaft. Da habe ich auch zwei, drei solche Dinge, weil natürlich in der Zeit ist klar, das frische Obst wird der Mangelware sein, logisch. Dann ein paar so Kleinigkeiten, Ingwerstücke, ähm, ja, Reis. Waffel mit ein bisschen Schokolade drauf, da muss man dann nicht so extrem streng sein. Nüsse, so Sachen halt, ja, also das sind so Dinge, die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich esse auch immer wieder alles mal so ein bisschen weg, das heißt, das hat schon einen gewissen Durchlauf, wenn was weg ist, dann kaufe ich es wieder nach. Ja, da drinnen ist es auch sehr spannend, ja, da habe ich brutal für Nudeln, ja. Spaghetti, Nudeln, alles irgendwie glutenfrei, wobei ich so kaum mehr Nudeln esse, aber Nudeln in Notfällen sind immer gut, aber zu bedenken ist natürlich auch, man braucht Wasser zum Nudeln kochen, aber da genügt schnell auch mal ein Brauchwasser, da haben wir wieder ein paar so Paranusskerne, also so Kleinigkeiten, ein paar, ja, Datteln, drei, vier solche Dinger, äh, Rosinen, ja, was ich noch mal kaum esse, Schokolade, man sollte nicht vergessen, wenn wirklich einmal was ist, wo man echt einmal Wochen oder zwei Wochen keinen Strom hat, dann wird einem oder vielen schnell langweilig und dann ist halt einmal ein bisschen Schokolade auch kein Fehler, da habe ich noch ein paar so Sachen, so Obstriegel, die halten auch relativ lang, also ja, das sind so Dinge, da habe ich halt noch ein bisschen was einkauft, Kidneybohnen, was auch ganz wichtig ist, da, Bio, Kokosöl, das ist, da habe ich zwei Liter von dem, das brauche ich sowieso so auch, also von dem her ist auch kein Fehler, immer genug dazu haben. Dann, weil ich da gerade heute wieder ein bisschen was eingekauft habe, habe ich gerade da so stehen. Natives Olivenöl, also Öle sollten wir auch genug da haben und auch ganz wichtig, wir haben ja zurzeit eine extreme Preisexplosion. Ja, also, hm, mag ich gar zum Reden anfangen drüber über den Treibstoff zurzeit Und es wird auch Lebensmittel werden teurer. Ja, und so weiter und so fort. Das sind so Kleinigkeiten, die kaufe ich immer wieder ein, wenn ich kann. Veganer Käse ist relativ günstig, muss ich sagen, im Vergleich zum normalen sogar. Ja, da stehen noch ein paar so Lichter herum. Also solche sollte man natürlich auch haben. Wie gesagt, eben auch ein Feuerzeug. Das ist überhaupt wichtig weil sonst kannst du es ja nicht anzünden oder eben auch streichhölzer la ihr hübschen jetzt bin ich noch schnell ins bad gegangen ja ich mag es nicht unbedingt durch das klo zeigen so toll ist es auch wieder nicht aber so wahnsinnig viel platz habe ich bei mir nicht das heißt ich habe das wasser das wasser habe ich hier ja in zwei zehn liter Behältern habe ich das eben, also ich habe jetzt mal 20 Liter Wasser, das ich so einmal in der Woche austausche, wobei so ein Wasser hält länger. Ich habe auch was gesehen, da hat von einem halben Jahr geredet und hat man dringen können. Also bei Wasser, äh, ja, aber wie gesagt, solange man es austauschen kann, sollte man das immer wieder eben austauschen. Ich habe jetzt einfach mal 20 Liter. Das ist einmal natürlich eher dafür gedacht, um damit das wasser zu trinken aber ja, so ein 3 liter wasser das heißt mit diesen 20 litern würde ich dann schon mal 7 tage auskommen was aber natürlich auch wichtig ist meine lieben das sind wir jetzt ja da schon herinnen in der badewanne genau ein bisschen zusammenräumen gerade noch, ist halt das wissen wahrscheinlich auch die meisten sollte man das gefühl haben jetzt ist ein blackout ja das licht geht aus zack bumm man kommt nicht drauf, warum das ist. Also da würde ich dann nicht mehr lang warten, wenn einmal eine Viertelstunde der Strom nicht mehr geht und ich weiß nicht sofort anfangen, in die Badewanne Wasser hineinfließen zu lassen. Ich sag, bumm, drehe noch ein bisschen auf, damit man das Geräusch ein bisschen hört. Ja. Aber sobald man, sobald der Strom weg ist und der nicht einfach wieder in 10 Minuten da ist oder weil vielleicht selbst irgendwo der Schutz bei einem zu Hause gefallen ist, dann würde ich schon mal das wasser aufdrehen weil dann habe ich da zumindest die möglichkeit brauchwasser ja ich kann damit kochen ähm, oder eben auch sonst irgendwas abwaschen ein bisschen was also da wird man natürlich nicht literweise für den abwasch verschwenden aber dass man zumindest ein bisschen was ein bisschen säubern kann sich selbst natürlich auch wie heißt so schön katzenwäsche und natürlich fürs klo weil das wird halt auch nicht gehen ja, das ist klar dass beim klo das wasser auch nicht mehr funktionieren wird also das wäre mal die wasserversorgung Ja, meine lieben zuseher und freunde was ich auch nicht für unwesentlich halte also für sehr sehr wichtig ist dass ja also nicht nur opc oder generell natürlich für menschen die medikamentös eingestellt sind also die chronisch krank sind und medikamente brauchen also Schauen, dass man immer welche zu Hause hat, ja, dass man da immer genug hat, ja. Das ist natürlich mit Ablaufdatum ist nicht ganz so einfach, ja. Aber da einfach schauen, dass man immer einen guten Stand hat von der Medikation, auf jeden Fall. Und, ähm, ich nehme ja keine Medikamente, Gott sei Dank, brauche ich auch nicht. Aber ich habe halt meine Nahrungsergänzungen und das, was ich sonst so nehme. Und da habe ich schon gemerkt in der letzten Zeit, da habe ich immer so diesen Impuls gehabt, immer wieder zu schauen, dass ich von den Sachen, die mal ausgehen können und die ich aber wichtig für mich brauche, dass ich da was nachkaufe, denn vor allem auch Lieferengpässe, bitte Leute, von Nahrungsergänzungen kauft jetzt einfach einmal ein bisschen was nach und das sage ich nicht damit, dass ich das Bombengeschäft mache natürlich freue ich mich wenn ihr das über meine links macht ja aber das mache ich ja auch ja und wie gesagt ich mache nicht das Bombengeschäft damit äh, diese paar Euros aber was ich da jetzt so habe was, was für mich auf jeden fall wichtig ist ja das ist Natron da habe ich einen kompletten Kübel äh, der ist so halb voll da sind nur so zwei Kilo drin das ist immer noch sollte da jetzt was passieren bei weitem genug, ja, aber da habe ich schon überlegt, ob ich mir da jetzt einfach den zweiten Kübel kaufe. Auf was ich jetzt seit ein paar Wochen auch wieder gestoßen bin, das sind die effektiven Mikroorganismen, die ganz, ganz wichtig sind. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, aber da werde ich auch noch ein neues machen, weil das einfach wichtig ist und gut aufbereitet gehört. Effektive Mikroorganismen, also die möchte ich jetzt auch zu Hause haben, die sind Tippi, tippi, Toppi, also die schauen, dass wirklich da das Mikrobiom vor allem in Ordnung kommt. Also da muss man sich aber trotzdem ein bisschen genau damit beschäftigen. Was mir im Augenblick auch wichtig ist, das ist das NAC, also das NAC-Acetyl-L-Cystein. Das ist das, was sozusagen ähm, der Körper braucht, damit er das ganz, ganz wichtige Antioxidant, das Glutation, selber herstellen kann, was habe ich noch, was mir zurzeit oder seit Monaten wichtig ist, das ist Omega 3, ja, da möchte ich auch genug zu Hause haben und bei mir ist es eh nicht so gefährlich ja, äh, ich habe sowieso ganz, ganz viel von diesen Dingen, aber ich schaue natürlich auf die Sachen, die ich vorwiegend am wichtigsten einnehme, damit ich dann auch wirklich genug da habe, also ich möchte nicht, dass mir das OPC ausgeht da würde, glaube ich, eine kleine Krise bekommen das Natron ist mir total wichtig, ja das ist total wichtig, gerade in den Zeiten von jetzt, ich habe ja in den, dies, in den jetzigen Zeiten, so möchte ich sagen, äh, habe ja vor kurzem ein Video gemacht über, über Natron, Hirnschlag äh, und, und, und Herzinfarkt, also dass das unglaublich wichtig ist, ja also sollte da was sein, vor allem jetzt auch in den letzten zwei Jahren mit den ganzen wie es den die man so kriegt, und, und da kann schon was passieren, da würde ich echt empfehlen, ratzfatz ganz schnell Natron und OPC zu sich zu nehmen, wenn da mal wer das Gefühl das ist ein bisschen was komisch, es Natron und OPC, also das mache ich auf jeden Fall, eine kleine Geschichte nebenbei, war vor zwei Tagen am Berg, und dann beim Runtergehen, sehe ich von der Ferne eine Frau sitzen, denkt man, komisch, was ist, und sie war da und war ganz, ganz allein und sagt, ja, ich glaube, ich habe einen kleinen Schlagerl gehabt, Schlagerl Schlaganfall, ja, und ich hatte witzigerweise eine Flasche mit, äh, einem Liter Wasser mit Natron dabei und ich habe das zum Trinken gegeben, ja, sie war, sie hat gesagt, sie kann die linke Seite oder rechte Seite nicht, nicht mehr bewegen, sie war aber geistig komplett da, ähm, habe das gegeben, habe sie gefragt, ob sie das auch nehmen möchte und hat, sie hat ein paar Schluck davon genommen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das hat ihr ja wirklich auf jeden Fall geholfen. Sie hat sich, glaube ich, dann schon ein bisschen besser gefühlt, weil es hat nur eine halbe Stunde dauert, bis dann die Rettung da war. War ja nicht so einfach, weil eben am Berg, es war zwar in der Nähe von der Stadt, aber es hat trotzdem eine Zeit gedauert. Also das sind die Dinge, die mir wichtig sind und die, sich jetzt besorgen. Wer weiß, Lieferengpässe, keine Ahnung. Ja? Also das OPC, das ist, ich eigentlich vor Corona genommen habe, das kriege ich seit diesen zwei Jahren nicht mehr. Es ist immer nicht lieferbar. Ja? Das ist, ja, ist ein bisschen ein Ja, aber da, wie gesagt, sollte man vorher drauf achten. Da. So, meine Lieben, jetzt gehen wir noch schnell runter und da zeige ich euch noch im Auto, was da noch ist, was wichtig ist für den Strom, Gaskocher zum Wasserkochen eben für einen Kaffee ist wichtig, ja, das zeige ich euch, das habe ich noch im Auto, genau, da haben wir auch genug, also auch jetzt noch, sags euch ehrlich, brauche ich brauche euch nicht sagen, kauft euch Gas, Gas, kauft euch die Sachen jetzt, kauft euch das Zeug jetzt, weil, wer weiß, auf einmal geht es schnell und dann gibt es das Ganze nicht mehr. Wir sehen, was gerade mit den Spritpreisen, mit den Treibstoffpreisen passiert. Wer hätte sich das gedacht? Wir haben eine Teuerung jetzt in den letzten zwei Monaten von 1,25 auf habe ich in, auf unserer Tankstelle heute gesehen, fast 2 Euro, bitte, liebe Leute, fast 2 Euro und bitte nicht in Deutschland, aber wir haben das schon. Wir sind in, im Sprit in Österreich wir haben einiges günstiger gewesen, was wir aber dann steuermäßig äh, einfach wieder drauf zahlen. Also wir haben gar nichts davon. Aber wir sind da schon fast auf 2 Euro. Es ist ihre was passiert zurzeit in unserer gesellschaft mit dem wir in tausend Jahren nicht gerechnet hätten oder wo man immer gesagt haben ja na, das kommt das kommt ja dann eh nicht also wir sind so in einer sicherheitsblase haben einfach auf, aufgewachsen und jetzt haben wir in diesen zwei Jahren einfach viele viele augenöffner wo man merkt genau boah na echt das gibt's doch da nicht was da jetzt wieder ist, was jetzt wieder ist. Jetzt war Corona ewig, jetzt ist da ein bisschen eine Pause, wobei das ist natürlich auch noch nicht fertig, das Ganze. Jetzt haben wir das in der Ukraine und was haben wir noch? Und ja, unsere Sicherheitsblase ist ganz schön aufgegangen in der Zeit. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir noch runter. Ja, meine Lieben, auch im Auto habe ich einiges an Dingen, die man bei so einem Blackout oder was auch immer, Gebrauchen kann. Hier einiges an Gaskartuschen für den eben hier. Da habe ich noch eine zweite. genau Viele Teelichter, also einiges im Auto, sogar ein paar Dosen. Also das habe ich jetzt im Auto herinnen. Das ist natürlich super. Da haben wir wieder ein paar Dosen gekauft. Also immer so ein bisschen was zusätzlich kaufen. Da hinten. Bio-Kokosnussöl, Bio-Olivenöl, dann haben wir Essig, Apfelessig. So meine Freunde, und da habe ich jetzt noch meine Solaranlage am Auto heroben. Mit dem ganzen Spaß kann man natürlich wunderbar Strom erzeugen. Ja, und da mache ich mir dann überhaupt keine Sorgen, dass mir der Strom ausgeht. Jetzt schauen wir noch mal kurz rein, damit ihr das auch noch seht. Ja, und da haben wir noch die Batterie und das, was man halt alles so dazu braucht, um hier einfach auch Strom für Handy, für Notebook und was auch immer für einen Kühlschrank könnte man auch anstecken, den habe ich ja auch im Auto, was man halt alles so braucht. Und was ich total vergessen habe, meine Freunde, das ist das Klopapier. <lacht> okay, gut. Jetzt gehe wieder rauf, da unten ist man zu kalt, es ist zu kalt für den März. So, ihr Lieben, jetzt sind wir wieder da, im Auto, ein bisschen nachgestellt, was da noch so ist. Ich habe jetzt sicher einiges, weiß ich nicht, äh, vielleicht was vergessen, aber das sind jetzt die Dinge, die sind praktisch. Die sind einfach so alles andere, auf das man achten sollte. Schaut euch das Video Blackout an, ist zu finden, ich habe gesagt, wie gesagt, verlinkt habe ich es schon ähm, weil da wird alles ganz, ganz genau erklärt. Da geht es wirklich ganz genau um das, auf was man wirklich alles achten sollte, wie man vorgehen sollte. Hier geht es wirklich nur mal darum zu sehen, was hat so ein Otto-Normalbürger wie ich eben, in der Situation, der sich doch schon ein bisschen damit beschäftigt hat und immer wieder so ein bisschen schaut, was habe ich ja, im Vergleich zu jemandem, der gar nichts hat. Ja? In dem Sinne, alles, alles Liebe, kauft euch die Dinge, Egal, ob bei mir oder woanders, das ist mir dann wurscht. Hauptsache ihr macht es. Ist alles, alles Liebe, euer Gio. Daumen hoch, Kommentare in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bald, ciao, tschüss und Servus.